Banal irgendwie. Es gibt ein Vorne, das ist hier die Stelle, wo ich die GoPro dran machen kann. Mhm. Es gibt ein Vorne und wenn ich mit dem rechten Steuerpunktzähne nach vorne gehe, macht er so, dadurch geht er nach vorne. Wenn ich nach hinten gehe, macht er so, nach hinten, nach links so und nach rechts so. Die eine Achse drehen lassen und hoch und runter. Das Drehen ja. ist dann mit dem Gashebel rechts, links. Der, genau, der Gashebel kann man hier nach links und nach rechts machen und also man hat den, wenn er schwebt und man hat sich ausgetrimmt, ist genau in der Mitte und dann macht man links rechts und dann dreht er sich nach links, nach links und die Achse oder nach rechts. Wird so irgendwie, als wäre es total einfach, <lacht> ist aber ein bisschen ähm, am Anfang ein bisschen so die Sache, dass man schnell den Überblick verliert. Weil wenn man jetzt, sagen wir mal, man steht hinter dem Quartokopter und hat genau die gleiche Sicht wie das Teil. Ja? Man, man, man schaut in die Richtung, in das das Ding schaut. Jetzt überlegt man sich, dass man von einem Punkt zum nächsten fliegt, und dann macht man ein bisschen so und so. Dann versucht man zu landen, aber im Prinzip funktioniert das nicht so, weil manchmal trifft man auch so ein bisschen nach links, und man muss plötzlich anfangen umzudenken. Dann schaut man nach rechts, und in sieht Zwischenzeit ist er irgendwo anders hingeflogen. <lacht> und so. Also das ist etwas schwieriger am Anfang, als man das denkt, geht aber auch. Und dann macht man ein bisschen Flugübung, man dreht ihn extra nach links und fliegt trotzdem geradeaus. Ja, da muss man überlegen, man ja, muss das so schräg machen, okay. bis man dann da kommt, dass man den auf sich fängt und äh, lässt ja auch nicht zufliegen. Dann mal links an einen vorbei, mal rechts an einem vorbei und uh, wieder in Deckung geht. Ja, oder, äh, oder ich mache dazu zurück, so Flugübung. Kamera, <lacht> ich nehme die Kamera und versuche einfach nur in der Luft an einer Stelle stehen zu lassen. Ja, dann muss man ein bisschen mit dem Wind arbeiten. Oder ich mache einen Flug genau um mich herum und da guckt immer hier. Da muss man auch ein bisschen arbeiten. Wenn man so eine Flugübung macht, wo man sagt, okay ich fliege nach 8, ganz einfach. Dann, hm, wie mache ich das, ich drehe, ich drehe ihn einfach nach links ja, und nach vorne. Was passiert dann? Wenn ich die Wert, dann fährt er nach links, das ist so, dass er so um die Achse dreht, nach links machen und nach vorne, damit er überhaupt von der Stelle kommt. Mhm. Wie fliegt er dann? Äh, der dreht sich doch nur nach links. Nee, also, der, der, der dreht sich nach vorne und, und fliegt nach links. So. Mhm. Ja, also hat das drückt auch ein bisschen als wie eine ungesunde Flughaltung. Irgendwie. Was macht er? Welche, welchen Pfad fliegt er? Das ist, so ist Bogen? Muss man muss nachdenken, ist kein Auto, das Haftung auf Boden ja, hat, wo man das, das ja, der driftet, dadurch, dass ich anfange, in diese Richtung zu fliegen, ja, und dann nach links mache, der behält diesen Drift bei. Ja, das ist dann nicht eine, eine Kurve, die ich, ich fliege nicht einfach in die Kurve, das ist, äh, das ist nicht wie, wie, wie bei diesen äh, Raumschiffspielfilmen, äh, wo die einfach immer so, wenn sie in die Kurve fliegen, sich ja. <lacht> ja. sondern das Teil driftet. Ja. Ja. Also muss man, wenn er nach vorne fliegt und ein bisschen nach links dreht, und den Drift, den er vorher hatte, ein bisschen aufzufangen, muss man ihn leicht nach links kippen. Und dann sieht's auch elegant also aus. Also richtig in die Kurve legen. und muss sich richtig in die Kurbel legen. Die Kurbel legen. Also macht man dann und fliegt man nach links so und fliegt man so nach rechts. Ja, das ist cool, das macht Spaß. <lacht> also das sind so, so Tricks, die man, die man lernt und ähm, die ähm, die Fluglagekontrolle erhilft einem am Anfang bei den größten Problemen, denn es gibt, äh, es gibt drei verschiedene, also es gibt verschiedene Levels der Fluglagekontrolle. Also die erste ist einfach nur, äh, der Quadrocopter äh, kriegt ein Signal nach links und dann legt er sich nach links. Und dann lasse ich, also ich mache jetzt so, lasse ich das Ding los, aber der geht nicht wieder zurück. Die Langkontrollsteuerung äh, äh, ähm, behält einfach die Fluglage bei und um in wieder eine waagerechte Position zu kommen, mache ich das nach, nach rechts wieder. Mhm. Das äh, wird so, als hätte man da ein bisschen zu wenig gemacht. Aber ich erkläre gleich, warum das so ist. Die Denn ist da rein. Denn äh, die nächste Stufe der Fluglagekontrolle ist Auto-Level. Auto-Level ist, ich lasse den, den Stick los. Und er geht sofort wieder in die Waagerechte. Ja, also fliegt ein bisschen, was ist los? Geht wieder geradeaus, aber ähm, er trifft dann noch. Es ist aber so eine Sache, damit kann man sehr gut fliegen lernen, wenn man irgendwie, wenn man irgendwie nicht weiß, äh, was man jetzt machen soll und man hat genug Platz, lässt man einfach los und er stürzt nicht ab, aber er driftet halt, und da muss man drüber nachdenken. Hm, was mache ich jetzt? Ich <lacht> gerade aus, und da traue ich mich zu schon die richtige Richtung zu wissen, wo ich vermeiden kann, dass er in das Bällchen reinfliegt oder wie auch immer. Aber das ist Auto Level ist so, man kann, man kann erstmal loslassen und nachdenken. Und dann gibt es äh, die nächste Stufe der Lagekontrolle ist Position Hold. Wenn ich, wenn ich äh, zur Seite mache und lasse wieder los, geht er gerade und bleibt stehen. Das heißt, diese Position, in die dieses Position hold, äh, dazu braucht man GTS und Position hold, äh, löst dieses Problem auf, dass ich nicht weiß, was ich machen soll, und das sind diese teuren äh, Fluggeräte die fertigen Fluggeräte die jeder sofort fliegen kann, die haben Auto Level und Position hold. Aber ist es nicht sinnvoller, um mit dem Ding gut umgehen zu können, das alles wegzulassen? So, jetzt! Den Anspruch muss man natürlich haben. Und den hat man vor allen Dingen, wenn man hier eine Kamera draufsetzt. Denn du musst dir jetzt vorstellen, du fliegst jetzt irgendwo hin und das Ding macht so. Das wird doch immer so ein bisschen. Das ist hier in dem Bild, das macht man Das heißt, wenn man, wenn man dann eine Kamera drauf macht, mal abgesehen von hier irgendwelche lagekontrolle an der Kamera, wenn man das nicht hat, und dann trotzdem ein stabiles Bild haben will, dann fliegt man ganz ohne Stabilisation. Ja? So, genau. Ich habe fast alles durch, wir können auch mal gerade über den Also, so Motor 20 Euro ist 10, 20 Euro mal 5, um einen Ersatzteil zu haben, wenn das kaputt geht. Lagekontrollsteuerung, dieses Teil hier, 20 Euro. Nur. Diese also, das, was du da hast mit Display und den Schalter. Genau. Dieses Problem: 25, 25. Dann gibt es das hier, was aus diesen. Äh, weil Ubino mit GPS-Teil äh, rauskommt, das kann so viel äh, mit der freien Software drauf, wie, wie das, was man kommerziell kaufen kann, mit äh, Position Hold und äh, äh, so Waypoint fliegen und alles Mögliche. 50 Euro. 50 Euro. Und äh, da gibt es so einen Schnickschnack hier, zum Beispiel hier so einen Batteriewagen, 2 Euro. Man braucht noch einen Empfänger. Empfänger kann man, wenn man sich so billig kauft, hier ist so ein äh, Lemon RX, äh, 12 Euro in auf 5 Stück Packung. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, alles geht gleich, Frequenzen oder unterschiedlich? Äh, es gibt keine Frequenzen, also keine Frequenzunterschiede, um gemeinsam zu steuern. Es ist eine digitale Steuerung für verschiedene Systeme und das hier äh, ist, nennt sich DSM2. Und diese DSM-Empfänger hat jemand diesen Standard gemacht, also von dem habe ich ja auch den, den Empfänger drauf. Der funktioniert etwas besser als diese Teile für 12,5 Euro. Er kostet um die 16 Euro. Ja. Es, es gab einen, schon einen Sinn, irgendwie was Teueres zu kaufen an der Stelle. Es sind andere Referenzen wie diese problichen äh, Dinger, die wir für Kittys kaufen. Deswegen fragte also, ich gerade nach den Frequenzen. DSM ist glaube ich 2,4 Gigahertz. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Frequenz das ist. Das ist dasselbe, wo das ist, das als ist 2,4. Also, also nicht die 20 Megahertz aller CB-Funk oder was nein, nein, ich 2,4 Nein, und die, die, die der CB -Funk. CB -Funk. Nachbarin macht dann die Rubinobelle auf. Ja, genau. Nein, ja, man, man kann hierbei, kann man ganz klar 50 Modelle fliegen lassen auf der gleichen Frequenz. Sie tut sich nichts gegenseitig. Es gibt einen, wow. einen Prozess. Also der, der Sender wird mit dem Empfänger gebunden. Mhm und dann tun die nur miteinander sprechen. Mhm. Weißt du, wie viel Verschlüsselung noch, noch da drauf ist, aber ich glaube, das kann man nicht beeinflussen. Wenn die Frau mich dann quasi, wenn ich böse mit mich hinstelle und sagen, so probieren, bis ich einen kammern kann. Natürlich das nicht, geht das. Aber also es wird jetzt nicht so teuer alles insgesamt, aber dazu kommt also noch das Teil, das ist hier ein ähm, Nachbau von einem anderen Produkt, einem anderen Markenprodukt, das ein paar Sachen meiner Meinung nach besser hat und äh, 120 Euro ungefähr. Ich weiß jetzt nicht, wie ich noch beim Zoll drauf gezahlt habe, aber das Ding in der, in der Originalversion vom dem Hersteller, der nachgebaut wurde, um die 190 bis 200. Und da muss man überlegen, ob man, ob man nicht dieses 6-Kanal-Modell kauft, sondern das 9-Kanal-Modell, das dann entsprechend, weiß ich weiß nicht genau, was es kostet, aber sagen mal, doch mal die Hälfte mehr. Weil äh, kann man später überlegen, dass man hier eine, eine Kamerasteuerung macht, wo man die Kamera bewegt und in eine Richtung Uhr reißt. Ja, dann brauchen man da, ja. Dann, dann wir ja noch äh, für eine der, bei der Drohne, da muss man ja auch noch irgendwie die Wappen bedienen können. Ne? Genau, da kommen wir später zu. <lacht> <lacht> äh, das wird jetzt auch noch nicht so <lacht> teuer, aber es gibt auch ein, äh, ja, noch ein paar Sachen, die ein bisschen mehr kosten. Also so ein fetter Brummel hier geht in Richtung 25 Euro. Ja. Ja, die Preise sind gefallen. Äh, so was hier: äh, 5 Euro. Ja. Aber äh, nur wenn man den richtigen Versand errichtet. <lacht> Nicht irgendwie im deutschen Qualitätsversand, sondern man muss da ein bisschen chinesische. Ah, die liefert der deutsche Qualitätsversand, der dann DHL ausliefert und das nie ankommt. <lacht> Doch, das geht. Also und dann brauchen wir noch ein Ladegerät dazu. es muss ein richtiger Lipo-Lader äh, sein, der ähm, da richtig mit der Batterie umgeht. Ich weiß nicht, was ich dafür bezahlt 60 Euro. Der braucht aber noch ein Netzteil. Äh, also der, der, der nimmt 12 Volt und wenn man. Halt Kilo weg. Nein, das ist, das ist alles nicht so schlimm, wenn man ein bisschen bastelt, hat man das eine oder andere. Ich habe da ein Netzteil dran, das habe ich seit 1985. Ja, du kannst auch ein PC-Netzteil teilnehmen, das noch ja. nicht weggeworfen wurde. Ja, der so soll Volt zum Beispiel, das ist alles nicht dran. Ja, deswegen, das sind so Komponenten, das mhm. ist, äh, ist eigentlich sehr schön, dass das immer so kleine Teile sind, wenn man weiß, wie sie, sie zusammenpassen, dann kann man das alles mögliche dran machen. Ja, und dann sagt man hier sowas wie der Batteriefahrer, weil man sollte sowas nicht äh, unter eine bestimmte Spannung fliegen. Mhm. Äh, White Volt sollte man aufhören, äh, bei 3S. Ich glaube dann, das ist wirklich die, die harte Grenze, wenn man ein bisschen mehr von den Batterien haben will, vielleicht ein bisschen länger. Ja, die mussten ja runterkriegen und damit der Sanft landet, mussten noch mal Gas geben können. Wenn dann die Spannung zusammenbringt, ist halt blöd. Also, <lacht> <lacht> ja, nicht nur das, ich glaube die LiPo-Akkus mögen nicht, wenn du so tief sind. Also das macht man glaube ich nur einmal mit. den Du kannst ja die, die Sauerei, deswegen sagt ja auch Ladegeräte. Du musst, ich weiß es von Kumpel, der hat einen Hubschrauber mit LiPo-Akkus. Du musst die Balancieren, die Zellen, da ist ein extra Draht dran, ja, über die Steuer, die ja. dass alle Zellen die gleiche Spannung haben, wenn die unterschiedliche Spannung haben, sagen die, ich habe keinen Bock mehr. Okay. Okay. Ja. Aber äh, deswegen habe ich auch so viel Schnickschnack, ich habe da hinten ja noch mehr mitgebracht, das wenn man erstmal das ganze Zeug zusammen, das wollte ich erst ganz zum Schluss ausnehmen. Ja. <lacht> ja, wenn man erstmal erst diese Basisausstattung hat, Ladegerät, Batterien, Motoren, ja. Ähm. Dann kann man anfangen, da alles Mögliche immer wieder draus zu bauen und man hat genügend Teil, was vorher teuer war und kann das wieder verwenden. Also es gibt so eine Anschubfinanzierung und dann wird es immer günstiger. Ich <lacht> sag, jetzt weiß man, wenn du das. Aber eins kriegt es mal los, oder? Ich zähle das für einen halben Kilo. So 2,5 drei Meter. Das ist wie beim Motori, da garantiert. Kleiner wird es nicht mehr. Genau. Ich hatte noch nicht die Zusammenstellung hier: Wir haben hier eine Fernstellung, das sind ganz normale Flugzeugfernstellungen, normalerweise Flugzeugsteuer. Und der kriegt einfach nur das Signal Ruder oder sonst was, was hat das hat ja noch nichts mit Quadrocopterfliegen zu tun. Und der hat diese Lagekontrolle, hat deswegen Eingänge, die genauso bedient werden wie Servos. Und die Ausgänge sind dann die entsprechenden Steuerungen, die auch wie die Servo-Protokolle funktionieren, die aber an die ESCs gehen. Und dazwischen sitzt dieser Lagekontrollrechner, der aus meinem Bewegungs- Anforderungen eine Balanciersituation mhm. macht. Das sind diese Komponenten so. Und jetzt? In dem, ja? dem Lagekontrollrechner ist dann auch äh, na, äh, Lagesensoren drin, also die Drehung wahrnehmen und die äh, ja. Beschleunigung. Das sind ganz kleine Chips die hier vorne drauf sind und deswegen ist es wichtig, in welcher Richtung man das da drauf montiert. <lacht> <lacht> es gibt ja ein vorne, das ist vorne. Das kann man irgendwo machen. Und äh, ich habe noch nicht ausprobiert, dieses Teil nach hinten zu machen, weil ich denke, es gibt so ein paar Probleme dabei. Und das hat dazu geführt, dass man, wenn man was Kleines macht, mhm. man muss die Batterie ja auch in die Mitte machen und die Lagekontrolle auch und deswegen stapelt man das so. Mhm. Ja. Also pro Freude Transport, der ihr auch Gegengewicht, oder wird das nur mit Motor ausgeführt? Also, ein bisschen zurück, das. Hier ist eine interessante Konstruktion. Also, ähm, die, äh, das habe ich noch nicht gesehen, das habe ich mir ausgedacht. Das funktioniert auch ganz gut. Die, eine Kamera hat zwei Probleme. Das eine ist, dass, dass sie durch die flugbewegung so Schüttelsituation bekommt und das zweite ist so ein Jitter, dass diese, das, das Bild so durchläuft, weil das, das ganze Gehäuse so Vibrationen hat, die sich dann auf die Position des Sensors im Bild auswirken, dann läuft das immer so durch. Das heißt, man muss, diesen, man muss so einen Dämpfer haben, der die Vibrationen von den Motoren äh, von, von der Lage des, äh, der Kamera entkoppelt. Und das habe ich gesehen, man kann das mit diesen Drähten machen, das ist hier so ein Motorradseilzug. Ja. Und äh, hier unten habe ich eine Schiene dran gemacht und ich dachte mir, die Vibration wird umso stärker gedämpft, je mehr Gewicht dran ist. Ja? Aber man, man macht ja nicht extra Gewicht an den dran, mm -hmm. man nimmt ja das, was da ist. Und deswegen ist hier diese Schiene durchgehend, wo die Kamera drauf ist, damit die fest verbunden ist mit dem Gewicht, das gleichzeitig die Trägheit äh, des ba Batteriegewichtes nutzt, um den Jitter wegzukriegen. Mm -hmm. Und das funktioniert gut so. Ja, dann hast du eine große Masse an der, ja. da wo du äh, die Bewegung nicht haben willst. Das ist genau wie beim Auto. Die Karosserie ist groß und schwer und die Räder sollen möglichst leicht sein. Ja. Also die bewegte Masse soll leicht sein, die Motoren. Deswegen äh, ist das so gebaut und wenn man, jetzt kein, äh, wenn man jetzt keine Kamera vorne dran hat, dann macht man hier die Batterie bitte Mitte. Ich mache überall so Crep-Dings äh, dran, weil ansonsten die Batterie dran bin, ist hier mit so einem anderen crap ding und das rutscht immer irgendwie. Wenn man aber hier... So, eine, so ein Klett, wenn man so ein Klett dran macht, das kann man einfach drauf und das hält gut fest. das fällt nicht mehr runter. Da. Das noch zusätzlich befestigen das ist es gut. Wenn man die Kamera vorne drauf macht, macht man halt die Batterie weiter nach ja, hier hinten drauf. So, und dann ist das wieder ausgeglichen. Ja. Abgesehen davon könnte man auch äh, das hier total ungleich beladen. Wird das fliegen? Ja. Wenn die äh, Steuerung gut genug ist, mhm. wenn die Steuerung. Ja, ja, ja, sollst kann du machen, aber du hast dann irgendwann keine Reserve mehr, um noch zu manövrieren. Das ist, der fliegt, aber nicht schön. <lacht> <lacht> ja, also äh, so, so, so Flugbewegung, Kurve oder so, das ist dann der Spielraum, den die äh, Propeller, die dann nur tragen haben, ist ganz klein und dann bewegt sich das nicht gut. Ja. Aber, aber es fliegt. Also wenn er mit 3 Kilo Kraft nach oben zieht äh, und er wiegt halt 2,9 Kilo, ist halt nicht mehr viel übrig, um beschleunigen zu können. Ja. Du brauchst ja. dann schon deutlich verserben würde ich sagen. Also drei Kilo nach oben, dann darf er zwei liegen und dann geht's auch zügig zur Sache. Also jetzt zieht jeder Motor ein Kilo und das ganze heißt Ding mit, mit, mit Batterie 1,2 bis 1,5. Okay, das also haben wir Wenn man, äh, ich glaube, bei jetzt mal, wenn man es in die Hand nimmt, denkt man, das ist aber ein Stein hier, der ist ja, der, der ist kann doch nicht fliegen. Das ist doch schwer wie oh. Sau. Ah, das, oh. das fliegt auch wie Sau. <lacht> das ist echt... Es wirkt schwer, ne? aber äh, diese, diese ganzen Spielera Spielereien mit den Materialien, Carbon-Schläge äh, oder sonst was, das ist nur die Spitze von dem, was man noch machen kann. Das Spaß hat man, wenn man einfach irgendwas baut. Man muss nicht unbedingt, das muss nicht so total abgefahren sein. Und die Frage. Das ist viel besser. Das ist doch viel lange. <lacht> Jeder kann das schon. Das kostet zwar irgendwie absurd, aber das macht. Nicht. Für nacht hörst du extra, dass du weißt, wo vorne ist, Licht dran. Nein, ich fliege nicht in der Nacht, aber wenn, man, wenn, wenn das Ding erstmal 50 Meter weiter weg ist, dann weißt du nicht mehr, in welcher Lage das ist. Ja. Man, macht, man macht hinten rot und vorne grün und sobald man äh, losgeflogen ist, hat man schon wieder vergessen, ob man gerade vorne oder hinten ja. dran gemacht hat. <lacht> <lacht> aber wenn man, wenn man damit irgendwo hinfliegt, ja, und du. Du siehst nicht mehr dieses Fluggerät wirklich, ist der Propeller jetzt vorne, hinten ist er an der Seite oder so, dafür sind hier Lichter dran. Mhm. Oh. Sonst sieht man das nicht, deswegen über so Lichter dran machen. Gibt's auch so, äh, jetzt kommen wir mal zum so Schnickschnack, es gibt hier so, so Lichtbänder hat man dann dran.